So, was steht heute an? Sebastian am Aussichtspunkt müssen wir treffen und Amit besprechen uns danach die kombo besuchen und den Lutzbock mal wieder treffen und dann mal weitermachen. Auf der Questliste steht die Quest als erstes und danach den Aussichtspunkt Mina. Äh, dann machen wir das doch einfach so, würde ich sagen, oder? Wir machen, ihr seht hier die, die Sidequests habe ich habe hab ich weggeschafft ähm, in den Aufnahmen. Haben wir auch ein bisschen Hogwarts erkundet in der Aufnahme. Jetzt machen wir mal, ich würde mal sagen, wir machen es genau nach dieser Reihenfolge. Erstmal Kobolder. Dann geht's mit dem Slipperung weiter. Scharfe Kurve. Oh, hier schnell zum Treppenhaus. Großartig. Das meinte ich mit Bugs. <lacht> Patch und so weiter. Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. So, achso, wir müssen die Treppen hoch. Oder runter. Je nachdem. Ich glaube, Amit war der... Was, was war Amit? War das ein Sliver? Ich will Bauten der war Sliver. Neben den zwei anderen Slytherins, die wir kennen. Sebastian und der. äh. keine Ahnung. Reveglio. Wie ist denn der? Ist das lieber im Gemeinschaftsraum? Was ich wirklich merkwürdig finde, das ist, dass es hier keine Karte, kein, kein, keine. ich gibt es keine. keine Rebellio-Seite. Das wäre doch eigentlich nötig. Kryptorium, Ne, da wollen wir nicht hin. Also beim Hufflepuff-Gemeinschaftsraum, beim güffner gemeinschaftsraum gab es eine revelio seite Reveglio! Hier irgendwie nicht. Das finde ich äußerst merkwürdig. Hier ist ein Schlüssel, hier ist eine Truhe. Jetzt wird der wir hoffentlich keinen Schlüssel brauchen werden. Ah, Ausrüstungsplätze sind voll, ich muss mal wieder nach Oxmied machen. wir Auf dem Weg zum Koboldlager machen wir einen kleinen Ausflug. Und die Koboldminen äh, nach Oxmied machen wir auf den Weg. Die Koboldminen machen wir einen Weg nach Oxmied. So, wo hier lang? Das ist eigentlich nicht lang, aber ich erkunde mal hier ein bisschen. Ach so, hier geht's raus. wird Zeit, halt, dass wir hier raus aus zu kommen. <lacht> das Spiel verkraftet das, das Schloss nicht. Da habe ich auch aufs Kisten eine, Kist ge eine Schrank gelootet. Mit diesen didelischen Schlüssel, da habe ich mal ein bisschen weiter gemacht. die das war ja gerade zwei FPS-Bilder schon. Ich gucke mal gerade auf die Map, wo wir hin müssen. Vielleicht können wir fliegen. Ja, das ist ein bisschen entfernt, da können wir... Da können glaube ich, was ist denn mal heute hier los? Meine Fresse. <lacht> Angst. Ich mit Arm ähm, jetzt. Der ist aber oben im Astronomieturm wie zum Enker. kann man nicht hinfliegen. Das Spiel kriegt sich jetzt bald ein. Hallo. In der Aufnahme hat es doch so gut geklappt. Meine Fresse. Du bist mich treu im Spiel. Also manchmal... oder mein PC ich weiß es nicht natürlich wenn man die stream beginnt, geht es wieder los hier ja. das ist natürlich meine aufnahme ist wo man, wo die, die nicht live ist zumindest man dann ja, läuft, ist klar verstehe verstehe eine schnellreise Leute Hä? Wo laufen wir überhaupt hier lang? Wo führt uns der Pfad hin? Ist der Turm? Warum ist der dort? War das nicht der Astronomie-Typ, der, der, der so sehr auf Astronomie stand und sind in der Astronomie-Unterrichtsstunde begegnet ist? Ja, Wo müssen wir eigentlich jetzt lang? Rebellion. Alter Spiel, krieg dich mal! Muss hier ganz ganz oben sein. Oh, hallo. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, ah, ja, er genau, ja, Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgog. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet an einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit, mitzukommen? Natürlich! Wie aufregend! Ich meine... Nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Ähm, wie gut sprichst du Kobold? -Gak? Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut! Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, das habe ich Koboldwerke so verschlungen. Sein. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Oh je! Yeah. Echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler! Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen werden. sind, so als Autodidakt. Lutgork wartet schon. Wollen wir? Sofort! Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Okay, triff dich am Eingang der Mine mit Lutgork. Ich finde es immer noch so schade, dass man die vom... Turm nicht ausfliegen kann. Das wird sich so anbieten. Ich meine, hier ist schon alles offen. Hier könnten wir einfach mit dem Besen, auf den Besen hüpfen und los. Das wäre einfach so... wird sich so anbieten. So ein guter Startpunkt wäre das. Aber nee. Danke, dass du bereit Ach, bist ja. zu helfen, Amit. Sehr gerne. Ich freue mich darauf, deinen Freund Lodgog zu treffen. Lodgog wartet schon, wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von einem das sagt paar er Begriffen bereits. überprüfen. Wir sehen uns dort. Nicht mal von hier aus können wir starten. Deprimiert. Müssen wir halt noch ein bisschen durchs Schloss latschen, bis wir an der Stelle kommen, wo wir von der wir aus können. Das wissen wir eigentlich mal, das habe ich auch in den Aufnahmen herausgefunden. Ich weiß nicht mal, welches, welches was wir hier machen müssen. Das sind die Vioso statuen Ich habe immer gedacht, dass das irgendwie alte Magie oder irgendwas ist. Und dann müssen wir einfach nur nervioso sprechen und schon. Das Rätsel gelöst. Oh, Katze. Ich freue mich so überhaupt nicht auf den Snagloff. Das Ding hat nicht ohne Grunddorn. Aha, wir spielen die Magieschach. <lacht> Wem wird hier geklatscht? Oh, hallo Nazi. Die anderen haben noch Unterricht. Ich habe andere Jobs. Meine Unterrichtsstunden sind schon vorbei. Genau hier wollte ich lang. Hier aus können wir nicht fliegen. Sehr schade. Und dort von von dem Hof können wir auch nicht. Von dem Hof aus könnten wir, glaube ich, fliegen. Da wäre das möglich. genau und ab geht's ob durch die zwei Türme so schon der letzten Part kennen diese Türme So, welche Richtung? Dieser Richtung. Über die Holzbrücke hinweg. Nur mal versuchen, durchzufliegen. Das, ist das schon. Hm. Spiel hat ihr heute mal nicht so. Müsste quasi nur geradeaus fliegen. Landschaftsladen. Da sind wir gleich da. Schlimmster bei uns. Da wird doch die Minion Minute sein. kleiner Rücklau und wir sind in den Galle hineingeflogen. <lacht> genau so. Na, hier ist doch nur das Ziel unserer Reise. Was haben wir hier? Ich dachte wegen der Kreise Gibt es einen Fahrstuhl? Hey, oder auch nicht? Jetzt erstmal schnell reise gut. Sie können sich ja da das, das, das muss ja schon gewesen sein. jetzt mit dem Besen mit dem geflogen. Okay, das ist eine andere Mine. Wir sollen uns Wonders treffen und doch das ist die richtige Mine, aber der Kobold des Wonders. So, Handlöbchen. Ein Freund der Kobolder spricht wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Earthcod auf Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Oh yes. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Sie sagten, er würde ihr Zerwürfnis beenden. Da dachten Sie nicht, dass er so reagieren könnte? Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Brackbor mit seinen Büchern! Brackbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Brackbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Brackbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnissen? Große, magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit fünf Namen aus den Büchern zusammenhingen: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morgenak und Rockwood. Schloss Rockwood. Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war. Ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch. Da kommt mein Freund Amit. Wir sollten unser Gespräch lieber später fortsetzen. Ich grüße Sie, Lot Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldogak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldogak sein sollte. Ich, äh. Ich <lacht> hab's ja, also, befürchtet. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt. Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich, ich hätte hab's das befürchtet. Kupoldogak besser lesen, als sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok. Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit kann. Was für schriftliche Pläne. Ich bin beruhigt. Mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Das kriegen wir hin. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hinein zu gelangen. Zwölf Okay. Weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Gut. Amit und ich schaffen das. Ich warte auf ihre Rückkehr. So. Dann also bis bald. Na dann, Amit, versau's nicht. gut, dass der nicht sprechen muss. Ich hab's nämlich schon befürchtet, dass der so gut nicht ist. Ich bin gut im Herumschleichen. Glaub mir. Ja, wir werden sehen. Weiß so die Mission nicht. Schaut uns an. Der Mine Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine, so groß hätte ich sie mir nie erträumt. Ah, ja, du musst dann wohl auch noch ein bisschen Kobold-Gag praktizieren, damit du vielleicht ein bisschen besser sprichst. Ein bisschen Trankzutaten sammeln. Das muss auch mal sein. Haben wir hier noch was? Vorwals haben wir etwas. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Schauen wir uns nee, um, ja, der war war nicht ja, sehr begeistert. Schau diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Hält den Mund. Davon mal abgesehen, gibt es auch einen Ich habe das Gefühl, dass den mit mitzunehmen ist, dass das gefährlich werden könnte. Dann passiert noch irgendwas, und wir treffen hat sich auf Kobolde und dann versucht er mit ihm zu sprechen. Und dann. Oh Gott. Und sind das Kobolde, die nicht so freundlich zu uns sind, wie. die nicht so gut gesonnen sind, wie. der Dot Ich weiß, Dann sind wir auch nicht am Arsch. Wir fassen lieber da ist nicht. Fließband. Wozu haben wir das jetzt betrieben? Da hoch können wir nicht. Dann würde ich vorschlagen, geht's hier weiter. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber ein echt ist es etwas ganz anderes. Kannst du auf, um zu labern. Ein sicher, dass nicht alle Kobalde uns so wohlgesonnen sind wie Okay, noch wir rückwärts in die Minute. Ähm, Okay, das <lacht> Das war ich bin besonders klug zurückzuhalten. Das war ein merkwürdiger Gang. Ich darf nicht wissen, dass ein Mensch hier war. Ich kämpfe mit Safarz mit denen was ein Mensch oh, hier Du kämpfst dir Knuddel auf Ich suchte Ausweichen! Das war etwas mehr als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du das weniger Werk. als ich gewohnt bin. Okay, weiter geht's. Okay, das Auge. Verstehe. Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Wir wurden schon gesehen. Insane. Wenn wir nicht Geld mitnehmen, auch wenn wir schon stinkreich sind. Ja, was, 6700. Das hat man noch nie so viel. Ach, ich wollte ja noch aufs Smeet. Ja, machen wir einen Rückweg. Ich fühle mich wie eine Figur so, aus dem Abenteuerroman, den ich in den Sommerferien lese. Ah uh, ja. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier ist ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Ladakh. sehe gerade nichts wir müssen auch nur Gegner sein unsichtbare Gegner was sind die oben Interessen. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese ich Schnörkel ist wirklich außergewöhnlich. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Haha, <lacht> ein Handschuh gibt einer kommt oh. daher. auch. Ich muss wirklich mal Zeug verkaufen. Hä, äh, nur Handschuhe hier. Hübscher Balkon. Toll. So, Meine Look ändern. So was können wir hier wegschmeißen. Ein paar Hüte. Okay, runter hier Hinweise für Rennungsplan. die, die wir gefunden haben, die hat, die hat unser kobadogak und sprecher uns noch nicht vorgetragen wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich großen. Aber woran? Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Du könntest aus dem Text nun lesen, dass der das Einer meiner Brüder. Große Hilfe. Hallo! Du, bringen wir es hinter uns. Wir wollen das Klub zurückzukommen. Komm, komm. Ich kommen? Scharfschützen ausschalten. Ganz einfach ausgewichen. Nicht ganz. Nicht ganz. Verteidigung. Erfahrungspunkte. Schlimmeres überstanden. Noch ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. So komplex ist das gar nicht. Einfach anzünden.